Als erstes starten wir die IVMS-Software. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass unsere Sprechanlage via Netzwerkkabel mit dem Router verbunden ist, damit wir die Geräte auch angezeigt bekommen. So, wir haben hier eine leere Oberfläche. Wir wollen Geräte hinzufügen und gehen auf Online Devices. So, wir bekommen hier alle Geräte, die momentan noch nicht eingerichtet sind, angezeigt. Wir sehen auch hier vorne der IP-Adressbereich oder überhaupt die IP-Adresse ist noch nicht konfiguriert. Wir haben den IP-Adressbereich 192.168.78.1 1 bis 200 als Beispiel. Das müssen wir natürlich noch einrichten. Wichtig ist, dass unser Router DHCP unterstützt. Wenn wir manuell IP-Adressen vergeben wollen, was wir natürlich machen können, müssen wir natürlich vorher schauen, dass diese auch frei sind im System. Geräte mit der Bezeichnung KH sind Monitore. Wir haben hier ein KH 8350. Die Bezeichnung WTE1 bedeutet, es ist eine LAN-gebundene Version, also ein Netzwerkkabelmodell. Und die KH6320 WTE2 sind die zwei dieses Monitors. Also wir haben in Summe vier Monitore, drei Zweidraht, ein LAN-Monitor und die Modelle mit der Bezeichnung KD8003 sind die Türstationen. Davon haben wir drei Stück ima 1 ist eine LAN-Version, also Netzwerkkabel angebunden und die ima 2 sind Drahtgeräte. Unter anderem haben wir auch noch eine IP-Kamera, die wir dann auch noch einrichten können. So, als erstes fangen wir an, die Geräte zu aktivieren. Das machen wir am besten nacheinander, damit wir nicht durcheinander kommen, weil bei der Gelegenheit benennen wir natürlich gleich die Geräte. Als erstes fangen wir mit einer Türstation an. Diese Türstation machen wir zur Main-Türstation. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt hier eine etwas größere Anlage mit vier Monitoren und drei Außenstationen. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht brauchen, aber ich zeige es euch trotzdem mal, ähm, damit ihr, gerade wenn ihr jetzt mehrere Außenstationen habt, diese müsst ihr an Main- und Substationen programmieren, sonst wird es nicht klingeln. So, also... Wir nehmen hier das erste Gerät, die machen wir zum Hauptgerät und gehen hier auf Activate. Der Nutzername ist immer Admin und wir vergeben ein Passwort. Ich würde euch empfehlen, dieses Passwort bei allen Geräten gleich zu machen. Sonst kommt ihr durcheinander, weil ähm, dann müssen die Geräte resettet werden und das wollen wir vermeiden. Deswegen immer dasselbe Passwort nehmen. Na, wir sehen hier auch aktiv. Also das Gerät ist aktiviert. Das, wir machen den Klick jetzt nochmal raus und machen nochmal rein. So, dann müssen wir natürlich noch dieses Gerät äh, unseren IP-Adressbereich hinzufügen. Wir sind faul und machen DHCP. Der Port 8000 bleibt immer gleich. Das wird gegraut bei DHCP. Und hier tragen wir unser gerade vergebenes Passwort ein und sagen okay. Und siehe da, das Gerät ist in unserem IP-Adressbereich, also der hat eine IP-Adresse vom DHCP-Server empfangen und somit können wir das Gerät hinzufügen. Wir nennen das natürlich noch als Main-Türstation. Der Nutzername ist wie gesagt Admin und das Passwort haben wir gerade vergeben. Die Zeit synchronisieren wir auch gleich nochmal. Und fügen das Gerät hinzu und siehe da, es ist sofort online. So, das machen wir jetzt bei allen anderen Geräten auch. Wir haben ja die Kette 803 die machen wir, die aktivieren wir erstmal. Moment, das haben wir schon. So, die nächste Türstation aktivieren, selbes Spiel. Das hat nicht geklappt, das probieren wir gleich nochmal. So, hier haben wir unser Gerät. Aktivieren. Und aktiv. So. Klick raus, klick rein, dann hier hinten auf diesen Ball, sage ich mal, draufklicken, DHCP an, Passwort rein, zack. So, da haben wir auch schon unsere Station. So, diese fügen wir jetzt hinzu und benennen sie in Sub1. Das Passwort wird schon voreingeblendet. Wir geben es trotzdem nochmal ein, um sicher zu gehen. Zack. So. So, Sub1. Dann haben wir hier die nächste Türstation, KD8003. Auch die aktivieren wir. Aktiviert. Wo ist er? Hier ist er. So, dann vergeben wir noch eine IP-Adresse, dhcp, Passwort. So, da ist er auch schon und die fügen wir hinzu, SAP2. Und zack, online. So, die drei Türstationen haben wir hinzugefügt. Jetzt machen wir mit den Monitoren weiter. Da fangen wir mal oben an. Oder ne, wir machen hier unten weiter. Äh, so, aktivieren. Selbes Spiel. So, okay, wo ist er hin? KD, KD, KD. Aktiviert, hier ist er. So, hier rüber, so, zack, DHCP. Das hat nicht geklappt, das probieren wir gleich nochmal. Okay, den bilder gerade nicht haben ach doch hier ist er doch schon entschuldigung also wer ist aktiv hat eine ip-adresse bekommen passwort haben wir vergeben so und den fügen wir jetzt hinzu und zwar monitor 1 ähm, es empfiehlt sich hier vielleicht gleich die die adresse also die klingeltasten adresse anzugeben damit er nicht durcheinander kommt ID 1234 wie gesagt die klingeltasten beginnen von oben nach unten mit der 1234 und das machen wir auch gleich hier damit wir das dann nachher gleich noch zuordnen können wie das geht zeige ich euch dann gleich so monitor 1 so dann machen wir hier weiter So, wo ist er hin? KS, KD, KH, die 88 haben wir schon und hier ist die 85, die müssen wir noch hinzufügen. So, aktiv und so, Monitor 2, ID 2 und hinzu so nächster aktivieren wir haben es gleich geschafft aber ich wollte euch ja mal zeigen wie man das mit mehreren geräten machen kann bei besonders vielen geräten gibt es ein anderes tool das batch tool da kann man mehrere geräte mit einmal hinzufügen ich würde es nicht machen weil wir sonst etwas durcheinander kommen und hier können wir besser die geräte gleich zuordnen damit es dann auch sofort klingelt. So, ähm, hier wieder DHCP. Und zack. Dass die Geräte manchmal nicht gleich erreichbar sind, liegt daran, dass sie bei der Akt nach der Aktivierung erstmal neu starten. Das kann natürlich, es dauert ein paar Sekunden und aufgrund dessen zeigt euch ja dann auch manchmal eine Fehlermeldung an. Also es ist unbedenklich. Wir sehen, er vergibt automatisch die IP-Adressen hier. Das passt schon. Na, Der braucht halt eine Weile, um wieder hochzufahren. Deswegen zeigt er manchmal diese Fehlermeldungen an. So, den fügen wir hinzu. Das ist dann sozusagen unser Monitor 3. Zack. Und da ist er. So, der letzte Monitor. Aktivieren. Zack, hinaktiviert. So, dann die IP-Adresse noch schnell vergeben. Ähm so. So, da ist er wieder. Schauen wir mal, welche IP-Adresse war, 86, 88, die 53, es ist die 53, den haben wir jetzt gerade hinzugefügt oder den wollen wir hinzufügen, das erkennen wir daran, dass die IP-Adresse hier, die 53, noch nicht da ist, da muss man manchmal ein bisschen schauen und das ist Monitor 4. So, dann machen wir gleich mal mit unserer IP-Kamera weiter. Da wir die ja auch gerne an unseren Sprechanlagen monitoren und natürlich auch in der App äh, angezeigt bekommen wollen. So, jetzt müssen wir gleich hier Connect Service aktivieren. Ähm, Zahlen oder Buchstaben. Zeichen will er hier nicht haben. So, okay. Ja, okay. Hm. Gut, das wird euch jetzt vielleicht nicht interessieren. Ich trage es aber mal ein. <lacht> Und aktiv. Aktiv. Kamera, die ist aktiviert. Auch hier müssen wir eine IP-Adresse vergeben, genau wie bei, der, äh, wie bei den Monitoren. Auch hier die hcp das vergebene Passwort eingeben und aktualisieren. Und dann schauen wir mal, wo ist sie. Hier ist sie, die 75. So, und die fügen wir noch hinzu. Ist noch nicht hinzugefügt, zeigt es uns hier an. So, IP-Kamera 1. So, jetzt haben wir alle Geräte hinzugefügt. Das heißt aber noch nicht, dass es klingelt. Das bedeutet, wir müssen ähm, erstmal äh, die Main-Türstation in den Monitoren festlegen, da wir ja mehrere Geräte haben. Das machen wir wie folgt. Wir haben ja die IP-Adresse 86, das ist unsere Main-Türstation. Das müssen wir den anderen Stationen, äh, den anderen Substationen auch noch zuteilen, also mitteilen. Wir klicken auf dieses Zahnrad. Dann haben wir die Konfiguration der Außenstation, die wir aufrufen können. Wir haben hier eine Substation. Diese Zahl hier ist wichtig, die Nummer 0 ist die Main-Station. Da es sich um eine Substation handelt, müssen wir hier eine 1 reinmachen und speichern. Sub 1 haben wir angelegt, dasselbe machen wir bei Sub 2. Auch hier die 2 rein. Und die Station startet neu. So. Wo ist unsere main tür -Station? Wie gesagt, die 86. So, wir als nächstes müssen wir den Monitoren mitteilen, welche Station die main tür ist. Wir rufen einen Monitor auf, sehen hier das Konfigurationsmenü, das können wir alles später eingeben. Das brauchen wir nicht. Intercom. So, und hier geht's los. ID oder Raumnummer. Raumnummer ist die Nummer, ist die Klingeltastennummer. Na, wir haben den Monitor mit der ID 1, also Raumnummer 1 kann bleiben. Das gehen wir nachher mal durch, das brauchen wir nicht. IP Kamera machen wir jetzt auch nicht. Wir gehen auf Netzwerk. Main Türstation Adresse. Steht momentan noch eine Standardnummer drin, wir müssen jetzt unsere IP-Adresse der Main-Türstation eingeben, die ist 192.168.178.86. Da wir faul sind, kopieren wir das und speichern. E Connect ist automatisch online, das heißt wir können auch sofort ans Mobiltelefon weiterleiten. Monitor 1 ist eingerichtet. Machen wir mit Monitor 3 weiter. Intercom aufrufen. Raumnummer 3. Speichern. Netzwerk. Main-Türstation eintragen. So und speichern. Haben wir, glaube ich, schon gemacht. So. Okay, Monitor 2, dasselbe, zuerst Intercom, Raum Nummer 2, Speichern, Netzwerk, Main-Türstation eintragen. Nochmal als Hinweis, ohne Main-Türstation klingelt nichts in der Anlage. Es muss immer jeden Monitor eine Haupttürstation zugeordnet werden damit die Anlage klingeln kann. So, Intercom, ID-Konfiguration, was haben wir hier? Monitor 4, also ID 4. So, Netzwerk und die Haupttürstation, dem Monitor zuordnen, fertig. So, mittlerweile sind unsere beiden Subtürstationen auch wieder online. Da gehen wir auch noch mal rein. Weil wir müssen der jetzt natürlich auch noch äh, sagen, so die Nummer ist vergeben, Netzwerk, Subnetmaske. So und hier muss auch die Main-Türstation rein, damit die wissen, okay, das ist meine Masterstation. Na, immer hier, wie gesagt, auch bei den Türstationen eintragen. Und dasselbe bei der Subtürstation. Na, wir schauen noch mal Nummer 2. Auch ganz wichtig, die Nummern vergeben. Na, wenn es zweimal dieselbe Nummer vergeben ist, wird es auch nichts werden. Und hier beim Main unsere IP-Adresse eintragen. So, und das war es eigentlich auch schon soweit. Unsere Anlage ist eingerichtet. Eine Haupttürstation, drei Subtürstationen und vier, äh, vier Monitore. Wir haben jeden Monitor die ID-Adresse der Klingel gegeben, die wir gerne benutzen wollen und ähm, haben ähm, die station hinzugefügt. So, jetzt machen wir noch was ganz Verrücktes. Jetzt ordnen wir noch die IP-Kamera einen Monitor, also dem Monitor zu. Das machen wir wie folgt. Wir gehen auf Intercom, IP-Kamera-Informationen. Die IP-Kamera hat die IP. 75 begin of add device name ip kamera 192 168 178, äh, 75 ähm, nutzt bitte den rtsp stream ist 554 nicht dass du lange rumprogrammieren müsst der ist voreingestellt und das können wir auch so lassen so, und jetzt ist diese Kamera diesem Monitor zugeordnet. Also wenn der Monitor nicht ausgewählt ist, kann er die Kamera nicht sehen. Ihr könnt also wunderbar verwalten, welcher Monitor was sehen darf. So, ähm, was haben wir denn noch Schönes hier? Ihr könnt jetzt zum Beispiel Personen hinzufügen. Gut, das haben wir jetzt schon gemacht. Hm. In unserer Version, also das könnt ihr, also wenn ihr zum Beispiel eine Außenstation mit TFT-Display habt, müsst ihr diese Namen irgendwie in diesen Bildschirm reinkriegen, damit ihr über, diesen, über dieses Scrollmenü auch wählen könnt. Na, ich habe jetzt hier mal vier Nutzer angelegt, wem auch immer. So, na, den benennt ihr entsprechend. Personen-ID, das brauchen wir alles jetzt nicht unbedingt. Hier könnt ihr zum Beispiel... RFID oder EM-Karten oder MyFair-Karten, je nachdem, was ihr von Gerät habt, hinzufügen. Das macht allerdings nur Sinn, wenn ihr Karten wirklich jeden Nutzer einzeln zuordnen wollt und das kontrollieren wollt, wer, wollt, wer wann wie rein und rausgeht. Das brauchen wir nicht. Besser ist es, das über die Masterkarten an der Außenstation zu machen. Also EM-Kartenleser anstecken, Masterkarte ziehen und danach alle Nutzer ist einfacher. Ihr könnt natürlich dann später noch diese Karten hier rein importieren und die den Nutzern zuordnen. Das aber in einem anderen Video. Das ist äh, zu viel. Ihr könnt hier auch den PIN-Code eingeben, den der Nutzer eingeben soll oder eingeben kann, wenn ihr jetzt ein Keypad draußen dran habt. Es empfiehlt sich allerdings ähm, der Einfachheit halber der Türstation der Betreffenden den Code direkt vorzugeben. Ein Code für alle, das macht es einfacher. Wir wollen ja nicht stundenlang verwalten. Das macht nur bei größeren Objekten mit Zutrittskontrolle Sinn. So, also wir haben ja den Müller-Uwe. Den müssen wir natürlich den entsprechenden Monitor zuordnen. Monitor-ID 1, Room 1 und äh, Floor 1, Room 1. Wichtig ist immer die Raumnummer, die floor ist nicht so wichtig. So, dann haben wir... Den Herrn Schmidt. Auch hier können wir PIN-Code eingeben. So, der ist die Nummer 2 im System. Zack. Den Herrn Schulze. Der ist die 3. Also, wenn er die 3 sein soll, müsst ihr halt festlegen, wer. Was ist bei Stationen ohne. Ähm, Zutrittskontrolle oder ohne, ohne TFT-Monitor ist es eigentlich egal, da müsst ihr das nicht machen. Das ist halt für Stationen, die einen, einen TFT-Monitor zum Wählen haben. So. Okay. Dann geben wir in Access Control. Ihr müsst natürlich diese Nutzer den türen zu ordnen welche tür darf der aufmachen bei uns dürfen die alles wir klicken hier die entsprechenden türen an 1 2 3 also an allen stationen sollen alle öffnen gehen auf speichern so. und dann schicken wir das an alle türstationen und das war's auch schon Was auch noch ganz interessant ist, Moment, das wollen wir nicht, Device Management, wir gehen mal in eine Türstation rein, da zeige ich euch noch so ein paar Sachen, das bitte alles nicht verändern, hier könnt ihr den NTP-Server einstellen, wenn ihr die Zeit automatisch aktualisieren wollt, hier werden zum Beispiel, wenn es Firmware-Updates gibt, könnt ihr die hier einspielen, es macht natürlich auch Sinn, die Station auf Deutsch umzustellen, die wird jetzt neu starten. Das ist natürlich jetzt blöd, weil dann sehen wir nichts mehr. Wir gehen mal in eine andere Türstation. Ach, das ging fix. Gut, okay. So, Wo sind wir? Wir haben... im Moment, bin ich... Ne, ich bin woanders drin. Entschuldigung, wir nehmen mal eine andere Türstation. Na, wenn ihr nämlich auf Englisch gestellt habt, dann ist automatisch, äh, dann spricht die gute Frau auch Englisch. Na, wir wollen ja auch Deutsch haben. Also von daher ähm, ändern wir das hier im Menü. Ähm, wenn ihr das über den Monitor, dass die Sprache ändert, ändert sich automatisch auch die Sprache der Außenstation. So, wir haben hier unsere ID. Wie lange wollt ihr sprechen? Das stellen wir vorher ein, damit der Endnutzer, also der Monitornutzer, das nicht verändern kann. Na, also wir haben 90 Sekunden Sprechzeit und 30 Sekunden Aufnahme, wenn jetzt jemand eine Nachricht nur lässt. Elevator Control ähm, äh, brauchen, wir, ja, brauchen wir schon. Also wir wollen die Öffnungszeit, die ist standardmäßig auf 15 Sekunden eingestellt. Minimum ist 6. Und auch für die Tür 2, sofern wir denn eine haben, ähm, ändern wir die äh, Öffnungsdauer. Wichtig ist, wenn ihr mehrere Türschlösser habt, müsst ihr die aktivieren. Das Türschloss 1 ist standardmäßig aktiviert. Das Türschloss 2 müsst ihr aktivieren, damit es am Monitor angezeigt wird und in der App. Na, das ist wichtig. So, dann die Lautstärke kann man hier schön einstellen. Mikrofonvolumen, Gesprächslautstärke, wenn es ein bisschen zu laut ist. Der macht das aber eigentlich alles schon von, von allein. Ähm, Call Center. Wenn ihr zum Beispiel einen PC habt, ähm, der immer läuft, wo jemand sitzt, ein, ein Wachmann oder so, dann könnt ihr festlegen, dass die Klingeltaste 1 dieser Türstation ähm, den PC, die IVMS, anruft. Na, ähm, dann klingelt es halt am Monitor und der kann, der, der betreffende Wachmann, halt mit dem Besucher sprechen. Wenn ihr das nicht braucht und ihr habt ein ganz normales Mehrfamilien- oder Einfamilienhaus, dann bleibt hier call in Dorf-Station. Ihr müsst natürlich darauf aufpassen, wenn ihr das Core-Center anlegt, und dieses ist ja immer die Klingeltaste 1, müsst ihr natürlich bei den Monitoren mit 2, 3, 4 und 5 weitermachen, also nicht doppelt belegen. Ne? Motion Detection, nicht ganz uninteressant, ähm, stellen wir mal ein, ähm, wir löschen hier alles raus, hier könnt ihr Bereiche einstellen, hier seht ihr mich, rumlümmeln, ähm, wir speichern das ab, <kühlt> Na, um halt ähm, Aufnahmen und so weiter starten zu können, als Beispiel. Intercom-Protokoll ist ähm, die Verbindung zum, zu unserer App. Die lassen wir eingestellt auf Private-Protokoll. Wenn ihr SIP-Protokoll einstellt, müsst ihr eure eigenen SIP-Accounts eintragen. Das ist wirklich nur für fortgeschrittene Nutzer. Dafür gibt es von uns keinen Support. Da müsst ihr euch an eure Netzwerkmenschen wenden. So, bei SAP-Module sehen wir auch gleich, was wir hier angeschlossen haben, wir haben ein Zahlencode-Modul und wir haben das TFT-Modul, das können wir auch noch einstellen, das keyboard modul unterstützt momentan noch keine Einstellungen, wird aber sicherlich demnächst kommen. Keypad-Ton ein-Ausschalten, ich würde es auslassen, es nervt ein bisschen. So, dann haben wir unsere IP-Adressen, unsere main türstation station FDP, wenn ihr zum Beispiel Bilder aus der Bewegungserkennung auf dem fdp server hochladen wollt, bitte beachtet die Datenschutzbestimmung. Ähm, brauchen wir nicht. Dann könnt ihr hier ähm, Helligkeit etc. und sowas einstellen. Weißlichtabgleich. Was für einen Stream ihr angezeigt bekommen wollt am Monitor. Wir können ja maximal 1080p einstellen. Das ist eine ganze Menge. Das stellen wir natürlich auch ein. Na, das ist auch das, was in eurer App maximal dargestellt werden kann blc-modus hier könnt ihr einstellen wenn ihr irgendwie gegenlicht habt was die kamera dann machen soll ja ansonsten war es das eigentlich soweit ähm, beim monitor schauen wir noch mal ob es da noch irgendwas wichtiges gibt auch hier die zeiteinstellung reset import von Konfigurationsfiles, update sprache natürlich auch auf deutsch in dem fall einstellen oder was auch immer ihr sprecht Benutzer verwalten wir hier nicht, Intercom, also unsere Adresse an der Türstation, wie lange es klingen soll, wie lange ihr Live View habt, also Bild nach zur Außenstation und hier könnt ihr zum Beispiel die Passwörter eingeben, Unlock Passwort. Na? Gebt ihr hier ein, mit dem ihr draußen die Türe öffnen könnt. Das könnt ihr natürlich auch wunderbar am Monitor machen. Und ich würde es eigentlich auch ehrlich gesagt dort machen. Das Admin-Passwort des Monitors hatten wir ja vorher in der Software eingegeben. Könnt ihr hier ändern. Wie gesagt, vorsichtig damit. Schnell habt ihr irgendwas eingegeben, wo ihr nicht mehr daran erinnern könnt. Ähm, Alarm. Auch eine wichtige Sache. Ähm, man könnte hier noch zusätzliche... Melder anschließen. Das ist aber gar nicht das Wichtige. Wenn ihr ein Mehrfamilienhaus habt, als Beispiel, habt ihr einen Etagenruftaster. Diesen müsst ihr aktivieren. Ja. Sonst klingelt es nicht. Und zwar nehmen wir hier Zone 1 doppel switch ja. Und das müssen wir speichern. Und ihr müsst halt äh, den Anschluss in diesen Alarmstecker, das ist so ein mehrpoliger Stecker mit 20 Drähtchen draußen dran, müsst ihr den entsprechenden Anschluss für den Türklingeltaster raussuchen, also Zone 1 Anschluss, das ist GND und COM 1 heißt das wohl, müsste ich nochmal nachschauen, steht aber auch in der Anleitung nochmal äh, genau und da könnt ihr euren Etagenruftaster anschließen. Ist das nicht aktiviert, wird es nicht klingeln. Ja, und das war es eigentlich soweit zur Grundkonfiguration. Ich zeige euch dann Gleich noch, wie die Monitore klingeln und dass wir alles korrekt eingerichtet haben. Das soll es von uns soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr kommt soweit zurecht. Bei Fragen könnt ihr natürlich auch gerne unseren Support kontaktieren und uns natürlich auch anrufen. Vielen Dank. Tschüss.